hallo einen wunderschönen guten morgen wünsche ich dir einen wunderschönen guten morgen was haben wir heute für einen tag heute ist mittwoch ja mittwoch genau ich wollte mal mit dir über dein bauchgefühl sprechen oder überhaupt über unser bauchgefühl hallo liebe eva maria schön dass du dabei bist unser bauchgefühl zum einen Kennen da doch alle so den Ausdruck, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Auf wen haben wir letzten Endes gehört? Auf unser süßes Köpfchen, auf unseren Verstand. ja? Hallo liebe Julia, guten Morgen. So, das ist das eine. Das zweite ist, und das habe ich hier ja auch so als Überschrift reingeschrieben, warum das mit dem Bauchgefühl manchmal dennoch ein Trugschluss ist. Und zwar, ähm, du hast bestimmt ja auch von mir schon oft gehört, lausch auf den ersten Impuls, der kommt aus deinem Herzen, der kommt von deiner Seele, der kann dich nicht belügen. Und wenn wir dann anfangen über etwas nachzudenken und dann reden wir uns manchmal ein, mmh, der Bauch sagt, nö, ist doch nicht für mich. Beispiel. Du bist unterwegs und das, das, ist, das ist so das entscheidende Ding, was wir manchmal einfach nicht unterscheiden können. Beispiel. Du bist irgendwo zum Shopping unterwegs, zum Einkaufen und siehst irgendwo ein schickes Kleid. Und es zieht dich dahin. Oh, ist das ein tolles Teil? Ist das ein tolles Teil? Du fühlst dich richtig von diesem Teil angezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und bevor du es dann nimmst, um es anzuprobieren und zu schauen, wie es dir steht, wie der Stoff sich anfühlt, wie dein Körper sich da drin wohlfühlt, guckst du aufs Preisschild, siehst den Preis und dann sagst du: Ach, nee, doch nicht so schön, brauche ich nicht. Weil du siehst, keine Ahnung, das Kleid kostet. Je nachdem, wo du bist. Wenn du bei Dior bist, siehst du es für 2.000 oder 5.000 Euro und wenn du sonst irgendwo bist, kostet es vielleicht 300 Euro, egal. Und dann sagst du dir, nee, doch nicht. Oder du siehst irgendwo einen schöner, schönen Deko-Gegenstand, wo du sagst, wow, schaut der toll aus. Dann guckst du auf den Preis und sagst, ach, nee, brauche ich ja eigentlich nicht. Ja? Oder Ein anderes Beispiel, vielleicht hast du ja schon lange überlegt mal auch, oder überlegst immer noch, dir wirklich ordentliches Coaching zu leisten. Zum Beispiel ein Coaching bei mir in der Akademie oder zusammen mit Sabrina und Bob Proctor. Erster Impuls, ja, fühlt sich gut an. Dann hörst du den preis oder siehst den preis hm, Oh nö brauche ich nicht Mein bauchgefühl sagt nein nein jetzt ist nicht der richtige zeitpunkt Und was geschieht dann hallo liebe Irmgard guten morgen Und was geschieht dann du drehst dich wieder weiter im kreis Das ist das eine ding Wo wir glauben auf unseren bauch zu hören und zu sagen mein Bauch sagt Nein, aber das ist nicht so. In dem Moment ist es der Kopf, der Nein sagt. Weil der Kopf jetzt einfach plötzlich eine gewisse Summe an Geldenergie damit verknüpft. Sei es das Geld, sei es der Deko-Gegenstand äh, oder sei es eben das Coaching-Programm, was auch immer, egal. Der erste Impuls, der kommt immer aus dem Herzen, aus der Seele. Du hattest ja auch mal deinem ersten Impuls gelauscht, zum Beispiel hier in die Gruppe zu kommen, weil sich das irgendwo für dich gut angefühlt hat. Je nachdem, wenn du schon länger hier in der Gruppe bist, bist du vielleicht nur unter dem Gruppennamen reingekommen, holistisch und befreit leben. Und dann habe ich die Gruppe ja umbenannt, weil es das besser noch auf den Punkt bringt. Entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf. Das hatte ich ja irgendwo angetriggert. Und genauso ist es auch, wenn du irgendwo in einem Laden unterwegs bist und irgendetwas siehst, wo du sagst, wow, schaut das toll aus. Und dann guckst du auf den Preis und denkst, oh, nee, so schön ist es ja eigentlich gar nicht. Fühlt sich nicht gut an. Und das ist der Moment, wo dein Kopf im Spiel ist und der etwas ausredet. Und deshalb, das wollte ich jetzt hier mal einfach noch mal mit dir teilen, der aller, aller, allererste Impuls, der kommt aus dem Bauch, der kommt aus dem Herzen, der kommt aus der Seele. Und alles, was daraus dann anschließend erfolgt, hinterfrage das mal. Redest du es dir jetzt ein, dass du es doch nicht brauchst, dass du es doch nicht willst, Dein Körper, dein Herz oder deine Seele oder was auch immer? Oder ist es nicht wirklich doch so, dass dein süßer Kopf, unser süßer Kopf, ich meine, ich, ich kenne das ja alles von mir, es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, wie es dir geht. Ich habe inzwischen halt einfach gelernt, es mir anzueignen. Erster Impuls. Sobald mein Köpfchen einsetzt und mir erzählen will, oh, brauche ich doch nicht... Sofort cut, nein, der erste Impuls, mein Herz hat gesprochen, meine Seele hat gesprochen, die will das jetzt, was auch immer. Und dann entscheide ich mich dafür. Und dann kommt Vorfreude auf. Und dann kommt auch das Thema mit der lieben Geldenergie. Geld folgt immer der Freude. Dann ist auch der Weg frei, dass die entsprechende Geldenergie ins Universum, in dein Universum, in dein Leben kommt. Da sagt der Kopf dann wahrscheinlich auch, ja, wie sollten das dann gehen. Da geht es einfach darum zu vertrauen und natürlich auch achtsam zu sein, ins Handeln zu kommen. Also achtsam zu sein auf die Impulse, die da zu dir fließen und dann entsprechend auch ins Handeln zu kommen. Also ich habe es auch noch nicht erlebt, dass einfach mal so mir jemand ein paar tausend Euro in den Briefkasten gesteckt hat, im Briefumschlag, sondern es geht dann einfach darum, alles zu empfangen, was dazu notwendig ist und entsprechend auch die Dinge umzusetzen, entsprechend zu agieren. Entsprechend zu agieren. Ich hatte gerade die Woche nochmal ein Thema mit einer Frau, die jetzt neu äh, bei mir in der Akademie durchstartet. Da ging es auch um dieses Thema, dass sie das Geld eigentlich jetzt im Moment nicht hatte. Hat sich trotzdem dafür committet, hat auf den ersten Impuls gehört und zwei Tage später war das Geld da, weil sie einfach gewisse Dinge gemacht hat und so einfach das Geld in ihr Leben gezogen hat, weil sie aktiv geworden ist und in dem Falle hier sogar auf dem Weg, wo sie sich noch nicht mal irgendwo borgen musste, sondern wo einfach so aus dem Nichts in dem Falle ein Verkauf stattgefunden hat. Also es geht, es geht immer, deshalb, egal jetzt, ob es jetzt hier um, um Coaching geht oder ob es ansonsten um irgendwelche anderen Dinge geht, wo du irgendwo was siehst, Mensch ist das schön und im nächsten Moment siehst du den Preis und denkst, oh, nee doch nicht so schön. Es ist dann nicht mehr dein Bauch, dein Herz, deine Seele. Das ist dann der Kopf, das hängt da mit unseren zum großen Teil negativen Prägungen mit Geld zusammen die wir natürlich auch in die Heilung bringen dürfen. Denn wir kommen ja auch nicht auf die Idee, also wir wissen eigentlich alle, alles ist eine große Energie. Das zweifelt, glaube ich, niemand mehr von uns an. Und wir nehmen auch gerne diese große Energie an. Wir nehmen die Energie des, des Sauerstoffs an. Wir nehmen die Energie, keine Ahnung, von allem an. Nur bei der Geldenergie kommen wir auf die Idee, ach nö, da verschließen wir uns. Und deshalb lausch wirklich auf den allerersten Impuls, der kommt aus deinem Herzen. Und sobald dann der nächste Impuls kommt, du glaubst, dein Bauchgefühl sagt, nee, das ist es jetzt doch nicht, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, oder das Teil ist doch nicht so schön, oder das brauche ich doch nicht. Das sind Dinge, die wir uns dann einfach erzählen. Das sind Geschichten, die wir uns mit unserem süßen Köpfchen erzählen. Okay? Also, das zum Thema Bauchgefühl. Bauchgefühl und Bauchgefühl sind zwei Paar Schuhe. Okay, habt einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.